Das kleine Städtchen Greve in Chianti im Herzen der Toskana. Auf der zentralen Piazza, dem Marktplatz, liegt Stefanos Marschalleria Faloni. Ein Wurst- und Fleischlädchen mit großer Tradition. Viel älter als Stefanos Auto, das aber auch schon über ein halbes Jahrhundert rollt. Rosciutto di Greve in Chianti, das klingt wie Musik. Schinken aus Greve in Chianti, nicht so ganz. 1729 wurde der Laden gegründet. Stefano ist die achte Generation. Gemeinsam mit seinem Bruder ist er unter hängenden Schinken und zwischen Salami-Spezialitäten aufgewachsen. Man findet hier alles, was der Genießer sucht. Die Rezepte bleiben geheim. Nur eines wird verraten, Stefano Falorni verwendet Fleisch von regionalen Rassen, typisch Toskana also. Genauso, wie es seine Vorfahren gemacht haben. Finocchiona, eine mit wilden Fenchelsamen gewürzte Salami, typisch Creve in Chianti. Stefano zu besuchen ist so, als würde man ein Buch voller Geschichten und Erzählungen öffnen. Und auch wenn man eine Geschichte schon mehrfach gehört hat, jedes Mal ist man aufs Neue fasziniert. Und bei jedem Besuch ist es ein Genuss, Stefanos Qualitätstest mitzumachen. Herrlich. Drei verschiedene Düfte. Willst du auch? In der Nähe der Knochen ist es am intensivsten. Genau. Und wo das Fett ist, riecht es süß. Dieser Geruchstest ist äh, sehr wichtig. Daran erkenne ich, ob der Schinken gut ist. Also... Ordentlich reift. Und dann wie immer der Moment, wo Schinken und Salami unsere Gaumen verwöhnen. Stefano, wir kommen gerne wieder.